Auf Lichtensteiner Stiftungen also können sich Steuerpflichtlinge nicht mehr unbedingt verlassen. Auch Schweizer Banken haben angekündigt, in Zukunft willige Auskunft über Kunden und Konten zu geben. Die Amerikaner hatten mit Klage und EU-Länder mit schwarzer Liste gedroht. Doch während bewährt berüchtigte Steueroasen untergehen, wachsen in anderen Weltgegenden neue nach. Wir waren in Dubai unterwegs und trafen dort hilfreiche Finanzberater renommierter deutscher Firmen. Herbert Klar und Ulrich über kreative Ideen, was mit deutschem Schwarzgeld im reichen Wüstenstaat zu gehen scheint. Wir sind auf dem Weg in ein Berliner Luxushotel. Dort haben wir eine Verabredung mit einem Geschäftsmann. Er will uns helfen, unversteuertes Bargeld ins Ausland zu schleusen. Wir drehen mit versteckter Kamera, geben uns als Unternehmer aus. Unser Gesprächspartner Manfred K. ist Spezialist für diskrete Finanzanlagen im arabischen Wüstenstaat Dubai. Er kommt gleich zur Sache. Sie können sich gar nicht vorstellen, was bei mir los ist. Seit der Zumwinkel-Affäre erleben wir einen richtigen Boom. Alle wollen ihr Geld nach Dubai schaffen. Wir können ihnen helfen, dort eine Firma zu gründen und ihr Bargeld nach Dubai zu schleusen. Nach zwei Stunden Gespräch verabreden wir uns mit Manfred K. und seinen Geschäftspartnern zu einem weiteren Treffen. Im Internet finden wir heraus, dass Manfred K. mit der Firma KLP Emirates Group zusammenarbeitet. Sie wirbt auf ihrer Internetseite um Klienten aus europäischen Hochsteuerländern. Die Firma bietet der scheuen Kundschaft sogar einen verschlüsselten E-Mail-Kontakt an. Bei dem äh, Internetauftritt muss man zwischen den Zeilen lesen und das ist, glaube ich, auch beabsichtigt. Und im Grunde genommen wird durch die Blume hier schon ganz deutlich gemacht, dass man dabei behilflich sein will, äh, Kapital ins Ausland zu verlagern. Und ich denke, man will auch behilflich sein, wenn man sich hier der deutschen Steuerpflicht entledigen will. Wir sind in Dubai. Hier soll alles möglich sein, auch diskrete Geldanlagen, bei denen die Hintermänner anonym bleiben. Vermögen können hier in Freihandelszonen versteckt werden, in Stiftungen und Holdings. Am nächsten Morgen sind wir mit unserem Bekannten aus Berlin verabredet. Wir treffen Manfred K. und seinen Geschäftspartner von der KLP Emirates Group in einem Hotel. Wir haben seit unserem letzten Gespräch in Berlin richtig gearbeitet, viel telefoniert. Und jetzt ist der Koffer auf dem Weg. Koffer heißt wohl Geld. Der KLP-Mann macht ein Angebot. Es lohnt sich definitiv, Offshore eine Treuhandgesellschaft aufzusetzen, verbunden mit einer sauberen Privatbankverbindung. Ich habe sehr gute Beziehungen in eine große arabische Privatbank hier. Allerdings können sie das Bargeld nicht in Deutschland einzahlen, das können sie in der Londoner Filiale tun. Am Ende geben uns die beiden Herren noch ihre Preisliste mit auf den Weg. Allein für die Eröffnung eines anonymen Kontos, das offiziell einer Firma in einer Freihandelszone von Dubai gehört, verlangen sie 2.500 US-Dollar. Wir zeigen dem Experten Werner Rügemer die Unterlagen der KLP. Die Einrichtung einer solchen Offshore-Firma in einer Freihandelszone von Dubai ermöglicht es wohl, dass ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Bundesrepublik und Dubai ausgehebelt wird. Und äh, zum Zweiten ermöglicht diese Konstruktion, dass der Name des Berechtigten anonym bleibt und äh, jeglichem Zugriff der Steuerbehörden entzogen wird. Wir sind auf dem Weg zu einem Geschäftspartner von KLP, zu einer Niederlassung eines großen deutschen Immobilienmaklers, Engel und Völkers. Wieder geben wir uns als Unternehmer aus, die über eine große Summe Schwarzgeld in Bar verfügen. Dem Geschäftsführer erzählen wir, wir wollten eine Immobilie kaufen. Sie können theoretisch, wenn Sie nicht auftauchen wollen, eine Offshore-Company gründen. Sie setzen dort irgendeinen Direktor ein, der dann unterschreiben muss. Natürlich nur mit Ihrer Zustimmung. Der kauft dann offiziell die Wohnung für Sie. Sie tauchen nirgendwo auf. Für die diskrete Firmengründung empfiehlt der Engel und Völkers Manager eine uns wohlbekannte Firma, die KLP. Und dann werden wir von einem seiner Verkäufer in einen der exklusivsten Bezirke von Dubai gefahren. Unterwegs beruhigt er uns. Keinen Menschen interessiert hier, woher ihr Geld kommt. Im Stadtteil Marina zeigt er uns eine 400 Quadratmeter Penthouse-Wohnung für rund 2 Millionen Euro. Ein Schnäppchen meint der Engel und Völkers Verkäufer. Wenn der Vertreter einer deutschen Immobilienfirma in Dubai einem Deutschen ein Angebot dieser Art macht und sagt, mich interessiert überhaupt nicht, wo dein Geld herkommt, wenn du hier eine Immobilie kaufst, dann liegt doch sehr der Verdacht nahe, dass es sich hier um die Beihilfe zu einer Steuerhinterziehung handelt. Wir fragen die Deutsche Engel- und Völkerszentrale in Hamburg, ob Mitarbeiter angehalten werden, Geldwäscherichtlinien und Steuergesetze einzuhalten. Dort erklärt man, dass die Filialen, die sogenannten Franchise-Nehmer, keine steuerliche Beratung erteilen dürften und auf externe Berater verweisen sollen. Es sei, davon auszugehen, dass der Franchise-Nehmer, in dessen Maklerbüro in Dubai das konkrete Gespräch geführt wurde, seine vertraglichen Verpflichtungen beachtet hat. Engel und Völkers behauptet, auch bei unserem Treffen in Dubai sei auf externe Berater hingewiesen worden. Tatsächlich verwies uns der Filialleiter an die Firma KLP und die wendet sich an Kunden, denen die Steuern in Deutschland zu hoch sind. Und so boomt die Steueroase Dubai. Allein im letzten Jahr hat es über 20.000 Gründungen gegeben. Gründungen von Firmen, Trusts, Holdings, die eigentlich alle nur das Ziel haben, inkriminiertes Geld zu verwalten, ein sicherer Hort zu sein für Anlagen, die auch durchaus kriminellen Hintergrund haben. Wir sind zurück in Deutschland. In Berlin-Spandau finden wir die deutsche Niederlassung der Firma KLP, die angeblich weltweit agiert. Wir entschließen uns die Geschäftsbeziehung zu Herrn K. abzubrechen. Heute, noch vor der Ausstrahlung, aber nach Ankündigung des Beitrags, erklärte die KLP Group in Dubai auf einmal, ihre Mitarbeiter hätten sich nur zum Schein auf die Beratung unseres Reporters eingelassen. Man habe sich bei KLP grundsätzlich auf das Motto Mitspielen verständigt.